diese super den Blättchen begeistert mich auch nicht. Herrlich old-fashioned, dieser Rosenbogen. Mit schönen altmodischen Gartenrosen. Das durfte der Baldrian sein. Ist voll in Blüte. Toll.